Hey Leute, und willkommen zu einem weiteren Review. Und zwar habe ich heute wieder von Tontek ein Case, in dem man auch einen Bildschirm reintun kann. Und wenn ihr das kauft, bekommt ihr erstmal hier so ein paar Teile, die ihr alle braucht. Ja, was ja nicht klar ist. Hier Teil, Teil, Teile. Und hier auch noch ein paar Teile. Und ihr bekommt ganz viele Schrauben und alles Mögliche dazu. Und in diesem Video zeige ich euch jetzt heute, wie ihr es zusammenbaut. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Das erste, was ihr braucht, ist diese Platte hier aus Acryl. Das ist die dünnste und die ist einfach nur glatt mit ein paar Löchern drin. Dort nehmt ihr euch erstmal Schrauben und zwar braucht ihr insgesamt sechs Stück. Hier. Ihr steckt ihr alle hier in jeweils ein Loch rein. Okay, ich habe doch, es doch nicht nur sechs, es äh, acht Stück. Dann nehmt ihr es vorsichtig hoch, dass die Schrauben alle in diese Löcher reinfallen. Also die eine jetzt gerade, ist rausgefallen. Und dann nehmt ihr das, da es rausfallen, dreht ihr es schnell um und alle Schrauben sind drin. Dann braucht ihr dieses ähm, ja, blaue Papier. Das kommt dann hier auf die Schrauben drauf. Und dann brauchen wir diese ganzen Eckteile, die wir hier haben. Und die sind halt Beschrifte. Da steht es euch jetzt hier drauf, A4. A4 kommt dann hier unten hin, unten rechts in die Ecke. Dann haben wir A2, das kommt oben rechts in die Ecke, kommen wir mal zwei Stück übereinander. Dann haben wir hier A3, das kommt unten links, auch wieder zwei Stück übereinander. Und dann haben wir jetzt noch A1 und das kommt oben links. So, wenn ihr das habt, nehmt ihr euer Display, das ihr vorher auch bei Tontek gekauft habt, oder es geht wahrscheinlich auch jedes andere 7-Zoll-Display. Das legt ihr einfach dann hier rein. Und ja, was ich auch noch sage, es geht nicht mit Touchscreen. Also Touchscreen passt nicht mehr rein, es schließt genau ab hier. Dann braucht ihr die anderen Teile, die sind mit beschriftet mit B. Zum Beispiel ist das hier jetzt B1, das kommt oben links hin. Genau da, wo auch A1 äh, ist. Dann habt ihr B4, das kommt unten rechts hin, da wo auch A4 ist. Dann habt ihr B3, das kommt unten hin. Und B2, das kommt oben hin. So, wenn ihr das habt, braucht ihr dann diese Teile, die diese Platzhalter dazwischen haben. Und diese schraubt ihr dann in die Ecken rein. Und hier, also kommt hier, hier, hier, hier, hier und da. Einer welche hin. Sind also auch wieder insgesamt sind es dann diesmal wirklich sechs Stück und nicht mehr acht. Wenn ihr das gemacht habt, braucht ihr noch zwei Muttern. Und die kommen dann hier an die Seite dran. Und dann hat Tontek mitgedacht, weil die Muttern sind ziemlich schwer zu greifen und hat hier was mitgesendet. Bei mir ist es lila, es kann auch jede andere Farbe sein wahrscheinlich. Und das steckt ihr einfach auf die Mutter drauf und dann könnt ihr die besser drehen. Ihr könnt es auch bei denen hier machen, aber es ist eigentlich unnötig, weil die kann man auch mit der Hand sehr gut drehen. Gut, wenn ihr das gemacht habt, braucht ihr das Kabel, das auch mitgekommen ist mit diesem äh, Set hier aus dem Acryl und sowas. Und das Kabel kommt dann hier einfach dran und dann macht ihr einfach diese Klappe hier, wo ihr seht, macht man auf und steckt es dann einfach hier rein. So, wenn ihr es dann drin habt, brauchen wir, also können wir das jetzt schon mal weglegen und brauchen dann das hier mit diesem Loch hier drin. Das nehmen wir erstmal und nehmen uns Schrauben und stecken diese von unten wieder durch. Das machen wir einfach so, dass wir es einfach wieder hier reinstecken. Und das kommt in diese äußersten Löcher, also da, da. Und da rein. So, hier auch noch eine. Und das drehen wir auch wieder schnell um. So. Und da auf diese Schrauben kommen jetzt diese kleinen Platzhalter hier, diese runden Dinge mit dem Loch drin. So. Und da drauf kommt dann eure äh, Platine fürs Display. Die könnt ihr einfach hier stecken Und ja. Jetzt braucht ihr dann noch wieder vier Muttern und die schraubt ihr dann noch mal hier einfach drauf. Gut, wenn ihr das gemacht habt, braucht ihr dann diese Dinger hier. Und zwar kommt das hier einfach hier rein, mit, den, mit dem ähm, Viereck da. Das könnt ihr einfach fest reinstecken, es knackt ein bisschen, ist aber nicht schlimm. Denn als nächstes braucht ihr das hier, wo auch Löcher drin sind. Da müsst ihr vorher gucken, wie rum es ist. Es muss nämlich so rum, dass diese Noppe hier links ist. Und darauf kommt dann hier das, also die Platine, wo die Knöpfe drin sind. Da steckt ihr erstmal die zwei Schrauben durch, durch diese Löcher. Dann dreht ihr es um, steckt da noch Platzhalter dann auch drauf, auf die Schrauben. Und da drauf kommt dann die Platine, äh, das Acrylglas. Und da müsst ihr aufpassen, wie ihr es macht. Wenn ihr es so macht, wie ich gerade jetzt, seht ihr, oh, Mist, es passt nicht rein, weil dieser Noppe da links ist, äh, rechts ist. Und deswegen müsst ihr es nochmal umdrehen. Und dann ist die, also diese Aussparung da ist dann links und dann passt das. Das macht ihr einfach nochmal fest mit zwei Muttern. Und das könnt ihr auch wieder festziehen mit diesem Teil hier, mit diesem Mutter. Keine Ahnung, Festzieh-Ding. <lacht> Dürfte man nicht so festziehen, weil es halt nur Plastikgewinde sind und die können durchdrehen. Dann steckt es einfach hier rein. Wenn ihr das habt, nehmt ihr euren anderen Teil, steckt dann das Kabel auch hier rein. Und dafür zieht ihr nämlich dieses schwarze Ding hier. Jetzt müsst ihr rausziehen und dann steckt ihr das Kabel einfach hier so rein. Und dann drückt ihr an den Seiten die schwarzen Noppen einfach wieder rein. So, und dann ist es auch feste drin. Dann braucht ihr noch das Kabel für den Controller von dem Ding hier. Dann gibt es wieder raus und guckt hier, wo die Noppen dran sind, sodass ihr das so rum reinsteckt. So, und jetzt kommt das einmal nach hinten und kommt dann hier hinten auch wieder rein. Dann könnt ihr das hier einmal umknicken und hier wieder reinstecken. Dann nehme ich einfach das Display und lege das einfach hier drauf. Was aber auch einfacher geht, ist wenn ihr das einfach nehmt und einmal umdreht und es so rum drauf macht. Na komm schon, falsch rum. <lacht> so rum. Dann kommt das hier einfach dazwischen. Und die Kabel könnt ihr dann auch dann auf diese Seite machen. Und dann drückt ihr einfach hier rein, dass diese ähm, Schrauben alle in den Löchern drin sind. So. Und hier kann es bei dem Ding ein bisschen klemmen. Da müsst ihr es um, auch äh, feste drücken. Dann geht es auch rein. Gut, und wenn ihr es gemacht habt, könnt ihr einfach eure Mutter nehmen und alles fest, äh, festmuttern. Genau, alles festschrauben. Wenn ihr es gemacht habt, könnt ihr jetzt auch alle Schrauben wieder mit dem Ding hier festziehen. Was ich euch auch empfehle, weil man die Schrauben nicht gut mit den Fingern selbst äh, festgezogen bekommt. Gut, wenn ihr es fertig habt, dann habt ihr jetzt ein Display mit einem Schutzfond drauf, dass dann Display nichts passieren kann. Und dann habt ihr hier an der Seite auch die Anschlüsse mit äh, AV, VGA, HDMI und Stromanschluss. Und ja, ich hoffe euch hat es gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann und ciao!